Und herzlich willkommen zu Poetry.com, ein Gedicht pro Woche. Dies ist Folge 9 der dritten Staffel und sie trägt den Titel Kleine Kriege. Das ist ein sehr neues Gedicht, so dass es schon fast eine Podcast-Premiere ist, aber eben nicht ganz. Und das Gedicht stammt aus der Kategorie Gefühle. Ja, ich wünsche euch natürlich erstmal ganz herzlich frohe Weihnachten. Ähm, das ist ja die Heiligabendausgabe meines Podcasts. Und äh, es gibt auch einige Neuigkeiten, nämlich äh, ich habe einen neuen Podcast-Hoster und äh, damit äh, hoffe ich auch einige Verbesserungen zu haben. Unter anderem äh, durch die neue Podcast- Unterseite. Da habt ihr nämlich die Möglichkeit, jetzt viel einfacher eure Kommentare äh, auch ähm, zu hinterlassen und äh, meinen Podcast zu abonnieren. Und äh, vor allen Dingen kann ich da auch ganz viele Dinge in die Shownotes schreiben. Ja, sowas gibt es da tatsächlich auch. Also, schaut mal rein. Und äh, wo ihr das machen könnt, folgt jetzt. Ich ich klar, klar. Klar, klar. Auf meiner Internetseite www.poetrycop.de habt ihr die Möglichkeit, auf meine... Gedichte zuzugreifen, darin zu stöbern, mir hemmungslos da eure Meinung zu hinterlassen. Ihr könnt natürlich auf den Podcast zugreifen. Da habe ich jetzt auch integriert, dass auf der Startseite der Internetseite die aktuelle Folge immer angezeigt wird, sodass ihr sie da direkt anhören könnt. Äh, ihr könnt weiter auf der Unterseite des Podcasts äh, dafür spenden, wenn ihr das wollt. Ähm, und ich würde mich auch freuen, wenn ihr den Podcast da auch abonnieren würdet und bewertet. Ähm, und ansonsten äh, wäre ich auch froh, wenn ihr auf meine sozialen Kanäle zugreift und äh, da ein bisschen stöbert und mir da auch Nachrichten hinterlasst. Schluss, Schluss, Schluss. Gerade in der Weihnachtszeit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Paare in Konflikte geraten. Von diesen Konflikten handelt das heutige Gedicht. Ha <Siege> Kleine Kriege Angespannte Lage der Gefühle, während ich in meinen Gedanken wühle. Keine Ahnung, woher das kommt, doch nach gewisser Zeit erscheint es prompt. Gerade als die Harmonie erschien, ward sie an den schnöden Alltag verliehen. Ist das Glück auch noch so klein, darf es wohl einfach nicht so sein. Unachtsamkeit wird zum Problem, wenn zwei nicht immer dasselbe sehen. So wird aus Harmonie dann Stress, ein unaufhaltsamer Prozess. Dabei ist da etwas Festes, das vereint, egal ob man gemeinsam lacht oder weint. Etwas, das überlebt die kleinen Kriege und das ist die bedingungslose Liebe. Ah. Oft gerät man in Beziehungen durch alltägliche Kleinigkeiten an seine Grenzen. Dann reibt man sich an Nichtigkeiten auf und streitet, obwohl eigentlich gar kein Grund dafür besteht. Dabei vergisst man oft das Wichtigste in der Beziehung. Die Liebe, die eigentlich Grund für die Beziehung ist. Sie sollte Grund genug für die Vergebung der kleinen Unzulänglichkeiten sein, und zwar gegenseitig. Jetzt zur Weihnachtszeit sollte man sich besonders dieser Liebe bewusst sein und versuchen, nicht über Kleinigkeiten oder überhaupt in Streit zu geraten. Ja, das war dann dieses Jahr die Weihnachtsfolge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, obwohl das jetzt nicht direkt ein spezifisches Weihnachtsgedicht war. Aber äh, ich wollte da jetzt auch nicht äh, extra wieder entweder ein altes Gedicht hervorkramen oder wieder ein neues schreiben. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine harmonische heilige Nacht und noch besinnliche Feiertage und hoffe, dass ihr in der nächsten Woche wieder dabei seid, wenn es heißt Poetry Cop, ein Gedicht pro Woche. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.